Hallo Freunde, heute werde ich darüber sprechen, wie man mit dem angebauten Windows 11 Tools sowie mit Anwendungen von Drittanbietern Videos und Computerbildschirmen aufnimmt. Bildschirmaufnahmen können in vielen Situationen nützlich sein. Vielleicht müssen Sie einen Spielmoment auszeichnen oder ein Lehrvideo aufnehmen. Die Bildschirmaufzeichnung ist in vielerlei in Hinsicht ein sehr nützliches und effizientes Tool. In diesem Video werden wir die besten verfügbaren Optionen untersuchen. Fangen wir an. Wir beginnen mit dem offiziellen Dienstprogramm von Microsoft, Xbox Game Gameware. In einigen Editionen von Windows 11 ist die Anwendung bereit installiert. Wenn Sie diese jedoch nicht auf Ihrem System haben, können Sie Game Gameware über den Microsoft Store installieren. Rufen Sie das Menü Start auf. Öffnen Sie den Microsoft Store. Malen Sie sich im Microsoft Store an. Geben Sie dann Xbox Game Bar in das Suchfeld ein. Drücken Sie die Eingabetaste. In dem sich öffnenden Fenster drücken Sie auf Installieren. Jetzt müssen wir die Xbox Game Bar einrichten. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Startmenü. Klicken Sie auf die Registerkarte Einstellungen. In den Einstellungen öffnen Sie den Abschnitt Spiele. Als nächstes öffnen Sie den Unterabschnitt Datensätze. Hier geben Sie an, wo die Datensätze gespeichert werden sollen. In diesem Bereich können Sie auch den Datensatz anpassen, nämlich geben Sie die maximale Länge der Auszeichnung an, ob der Ton während der Aufnahme aufgezeichnet werden soll. Videobildrate einstellen. Legen Sie die Videoqualität fest. Ob der Kursor beim Auszeichnen eines Spiels auch werden soll. Starten Sie dann das Spiel oder die Anwendung, die Sie aufnehmen möchten. Starten Sie dann Gamepad, indem Sie gleichzeitig Win G drücken. Wählen Sie dann in der Leiste oben auf dem Bildschirm die Option Aufzeichnung. Auf der linken Seite des Bildschirms sehen Sie denn ein Panel mit Funktionen wie Bildschirmfoto machen, die letzten 30 Sekunden auszeichnen. Aufnahme starten, schalten Sie das Mikrofon ein oder aus. Jedes Element kann auch mit einer Tastenkombination aktiviert werden. Bewegen Sie den Cursor über die Symbole. Sobald Sie mit der Aufnahme des Bildschirms begonnen haben, klicken Sie auf eine leere Stelle. Das Xbox-Bedingt wird minimiert und die Aufnahmeinformationen werden in der rechten Ecke des Bildschirms angezeigt. Um die Auszeichnung zu deaktivieren, klicken Sie auf die Schaltfläche Auszeichnen oder die Datenkombination Win plus Alt R. Navigieren Sie zum GameWare, indem Sie Win-G drücken. Öffnen Sie die Liste mit allen Auszeichnungen. Klicken Sie auf die Registerkarte Alle Datensätze anzeigen. Hier können Sie eine Vorschau der Bildschirmaufnahme sehen, Videotitel ändern, können Sie die Datei auch in einem Ordner öffnen. Manchmal lässt sich Xbox Gameberry nicht öffnen oder schaltet sich ständig von selbst ab. Das kann behören werden. Gehen Sie zum Startmenü Einstellungen Apps Unter Abschnitt Anwendungen und Funktionen Suchen Sie nach unserem Programm Klicken Sie auf die drei Punkte auf der rechten Seite, öffnen Sie die Registerkarte erweitert, suchen Sie nach der Schaltfläche berichtigen, starten Sie Anwendung berichtigen, dies wird einige Zeit dauern. Nach Abschluss des Vorgangs wird anstelle des Vorschrittbalkens ein Häkchen angezeigt. Sie können die Anwendung auch zurücksetzen.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 Die Einschränkung, dass nur eine geöffnete Anwendung angezeichnet werden kann, verhindert jedoch, dass sie die Liste anführt. Für die Windows-Plattform gibt es zahlreiche Anwendungen für die Bildschirmaufzeichnung. Um dass es möglich ist, alle Anwendungen zu zeigen, wollen wir uns die besten verfügbaren Optionen ansehen. Dies ist Freecam, ein kostenloses Programm. Es ist einfach zu bedienen, aber sehr effektiv. Besuchen Sie die offizielle Website, geben Sie Ihre E-Mail-Adresse an. Klicken Sie auf Download, führen Sie dann die Installationsdatei aus, nach der Installation starten Sie das Programm fliegen, wenn Sie das Programmfenster öffnen, klicken Sie auf Neuer Eintrag. Dann müssen Sie Erfassungsbereich des Bildschirms ändern. Geben Sie zum Abschnitt Erfassungsbereich. Klicken Sie auf die Registerkarte Vorbild. Sie können auch eine bestimmte Anwendung für die Auszeichnung auswählen. Oder Sie können einen bestimmten Bereich auswählen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Aufnehmen. Dann beginnt ein Countdown 3 Sekunden auf dem Bildschirm, bevor VK mit der Aufnahme beginnt. Drücken Sie es auf der Tastatur, um die Aufnahme zu beenden. Damit wird die Aussagen geöffnet. Im Vorschaufenster können Sie das Video bearbeiten. Wenn keine Bearbeitung erforderlich ist, können Sie das Video direkt auf YouTube hochladen oder es einfach speichern. Mit dem integrierten Editor können Sie den Ton aus dem Video entfernen. Rauchen entfernen, unterwünschten Frames zu schneiden und Übergänge erstellen. Um den Ton oder das unerwünschte Bild zu entfernen, wählen Sie das gewünschte Bild aus. Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste und wählen Sie Entfernen oder Auswahl mit Stille füllen. Klicken Sie dann auf Speichern und Schließen und zum vorherigen Fenster zurückkehren. Klicken Sie nach der Bearbeitung auf Als Video speichern. Sie können die Aufnahme auch auf YouTube hochladen. FreeCam ist ein relativ einfach zu bedienstes Programm, das für den einfachen Gebrauch hervorragende Funktionen bietet. Es gibt auch anspruchsvollere Programme wie OBS, Open Broadcast Software. OBS ist eine beliebte Anwendung, mit der Tausende von Fernsehern auf verschiedenen Plattformen senden. Das Programm kann mh, aber auch einfache Videoaufnahmen auf dem Computer erstellen. OBS ist wahrscheinlich eines der besten Tools, die es gibt. Es ist völlig kostenlos. Um OBS herunterzuladen, folgen Sie dem Link in der Beschreibung. Wählen Sie unsere Plattform, in meinem Fall Windows. Führen Sie die Installationsdatei aus. Nach der Installation führen Sie das Programm aus. Danach wird der auto assistent geöffnet. Klicken Sie auf die Registerkarte nur für Aufnahme optimieren, klicken Sie auf Weiter, geben Sie Auflösung und Bildrate an, klicken Sie auf Weiter, klicken Sie auf Einstellungen übernehmen. Gehen Sie dann auf die Registerkarte Quellen und fügen Sie unser Bildschirmfoto hinzu. Klicken Sie auf Weiter. Sie können auch neue Quellen hinzufügen, zum Beispiel der Text für das Logo. Für die Spielaufnahmenfunktion stehen verschiedene Einstellungen zur Verfügung. Anzeigen. Gehen Sie auf die Registerkarte Steuerung, klicken Sie auf die Schaltfläche Aufnahme starten. Um die Auszeichnung zu beenden oder zu pausieren, gehen Sie zum URL zurück und klicken Sie auf auf Aufzeichnung beendet oder Pause. Wenn die Aufzeichnung gestoppt wird, wird der Pfad zur Aufzeichnung in der linken Ecke der Anwendung angezeigt. Meiner Meinung nach ist dies die beste Option für eine kostenlose Software zur bildschirm aussagen Sie verfügt über